Wie entstehen fehlende Werte in Starter? Zunächst mal schauen wir uns dafür ein kleines Beispiel an. Ich wechsle in die Benutzeroberfläche, gebe hier Edit ein, um den Dateneditor zu öffnen. Und dann stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt eine kleine Umfrage gemacht und hätten eine Frage gestellt, den Befragten, ob sie irgendwas nutzen oder ähnliches mit den Ausprägungen Ja und Nein. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Ausprägungen bei einer Variable, Ja und Nein, und die sind mit 1 und 2 kodiert. Angenommen, die ersten beiden Befragten hätten hier einmal mit Ja und einmal mit Nein geantwortet. Dann haben wir hier einen Fall, wo gar nichts eingetragen wurde. Und dann haben wir hier nochmal jemand, der Ja gesagt hat, und dann haben wir hier einmal die Minus 1. So, jetzt haben wir hier zwei gültige Werte. Das ist die 1 und die 2. Und hier nochmal die 1. Dann haben wir außerdem die minus 1 und die minus 1 bedeutet für uns jetzt inhaltlich, dass die Person keine Angabe gemacht hat. Das ist zunächst mal hier im Datensatz jetzt ein gültiger Wert. Diesen gültigen Wert können wir aber in Starter zu einem fehlenden Wert machen, indem wir den entsprechenden Befehl dafür benutzen. Das funktioniert dann folgendermaßen. Also ich schreibe hin, erstens Benutzer definiert fehlende Werte. Die funktionieren dann, wie gesagt, so, dass ich einen gültigen Wert wie die minus "-1", dorthin schreibe. Und dann den Befehl benutze, mvt-Code. Dann nenne ich den variablen -Namen. Hier heißt die Variable jetzt per V-Einstellung erstmal war 1. Dann sage ich MV, in Klammern, welche fehlende Werte ich definieren möchte. Hier sage ich minus "-1", gleich Punkt A. Dazu gibt es nochmal ein Video äh, mit dem Titel Fehlende Werte definieren wo das noch nochmal genauer erklärt wird. Jetzt noch der zweite Fall, wenn nämlich im Datensatz, hier der Fall Nummer 3, einfach gar nichts eingetragen wurde, was eigentlich bei uns im Codeplan nicht so vorgesehen ist, trotzdem kommt es immer wieder vor, dann haben wir das Problem, dass äh, Starter selbst entscheiden muss, was mache ich eigentlich mit diesem Fall, da wurde ja gar nichts eingetragen. Und da geht Starter so vor, dass hier dieser Punkt eingetragen wird, den Sie da sehen, und das nennt man einen systemdefiniert fehlenden Wert. Also zweite Möglichkeit für die Entstehung fehlender Werte, System definiert fehlender Wert. So Und in den folgenden Videos werden Sie jetzt eben ab und zu mal System definiert fehlende Werte in den Häufigkeitstabellen etc. sehen. Jetzt wissen Sie, wie die entstanden sind.